Ich würde mich als sehr politisch einschätzen. Ich habe äh, relativ schnell zu allem eine, ein politisches Statement, was ich natürlich als politische Bildnerin äh, nicht immer direkt äh, vor den Teilnehmern äußere, das ist ganz klar. Aber ich denke, dass ein politischer Bildner immer auch selber politisch sein sollte, wenn er andere zu politischem Handeln motivieren will.